Liebe und Arbeit scheinen ein Widerspruch zu sein. Genauso wie Genuss und Arbeit. Aber, kennen Sie auch den Genuss nach gelungener Arbeit? Ich denke, dass es genauso eine Genusswirkung gibt nach gelungener Beziehungsarbeit.